Heute musste ich mich mal wieder furchtbar aufregen. Es geht mal wieder um Code und der ziemliche Code. Es geht um Mailcap. Nun, Mailcap könnte man meinen, unter Python müsste eigentlich ein gut gepflegtes Programm sein. Ne? Ist im Python Standard Library und existiert für sämtliche Python-Versionen von neu bis alt. Gut, Mailcap File Handling. Nun, jetzt könnte man sagen, das könnte doch äh, sehr gut untersucht sein, dass er das vernünftig funktioniert, ne? weil das zum Beispiel dann für Mailreader und Webbrowser gut wäre. Ne? Wofür ist das Ding gut jetzt wieder? Äh, gut, wenn ich zum Beispiel E-Mails empfange und es äh, hängt eine Datei dran, dann möchte ich die Datei den benutzer auch vielleicht mal anzeigen ne? jetzt ist aber auf jedem rechner was anderes drauf ne? zum beispiel bei einem ist zum anzeigen textdateien gedit drauf beim anderen ist es kate beim anderen ist es was ganz anderes der nächste nutzt es nur im terminal benutzt das programm Less. gut Jetzt macht MailCap folgendes. Sucht jetzt, welches Programm wäre das jetzt wohl, mit dem ich zum Beispiel eine Textdatei anzeige. Und das ist dann MailCap und davon die Unterfunktion findMatch. Ja, finde also das Programm, mit dem man zum Beispiel eine Textdatei anzeigen kann. Und dann kriegt man sofort quasi eine Kommandozeile und die soll man dann unverzüglich direkt und schön mal wieder nach OS-System rüberschieben ne? Dumme Idee in einer langen Reihe dummer Ideen, denn das ist natürlich mal wieder Shell Command Injection anfällig. Ich rate jedem, der so dumm war, in seinem Mailreader oder Webbrowser Mailcap.py, also das Modul Mailcap einzubauen, da war ganz schnell nachzugucken, <lacht> gut, worum geht's? Die Hälfte der Leute hat jetzt nicht verstanden, worum es geht. Wir machen erstmal was anderes. Wir nehmen jetzt mal ein anderes Programm, das vernünftig funktioniert, bevor wir uns um das Python-Modul kümmern. Es gibt nämlich ein Standalone-Programm vom Debian-Projekt, das heißt Run -Mail cap ja, das macht im Prinzip genommen das gleiche, aber das macht es richtig, im Gegensatz zu einem Python-Skript. Also das hier ist ein Standalone-Programm, hat jetzt nichts mit dem Python-Skript zu tun. Aber weil es das halt so schön und richtig macht, äh, sagen wir mal Debug. Das heißt, ich müsste eigentlich mal, ich habe nämlich was vorbereitet. Ich habe ja nämlich im text test ordner bei mir mal wieder eine Shell-Command-Injection. Vorbereitet eine Textdatei und die hat einen komischen Dateinamen. Ja, die hat einen komischen Dateinamen. Da ist wieder ein Shell-Kommando injiziert mit semikolon x -Term. Und vorher hat es auch noch die kleinen Hochkommata, die wichtig sind. Gut, damit wir darauf zugreifen können, muss ich natürlich erstmal ins Testverzeichnis rein. Ja, wofür das Ganze ist, wir gleich, CD-Test... Jetzt bin ich in dem entsprechenden Ordner und jetzt nutze ich das Programm, das vernünftig funktioniert. Meine Einschätzung nach, MailCap. Wir nutzen mal den Debug-Modus, damit ich euch zeigen kann, worum es überhaupt geht. Und jetzt kommt dahin jetzt der Dateiname von meiner Datei, die ein Shell-Kommando enthält. Ja, damit wir uns diese Datei mal anschauen. Das ist eine Textdatei und jetzt müsste also ein Programm gesucht und ausgeführt werden, um diese Textdatei anzuzeigen. Ja? Fehlerhaft wäre es jetzt, wenn der Befehl X-Term, der hier als Shell-Kommando injiziert würde, dann ausgeführt würde. Stattdessen muss natürlich einfach nur der in der Textdatei enthaltene Text angezeigt werden und das kann Runmailcap. So, und dies ist ein Text, TestText, das steht in der Datei drinnen, und jetzt machen wir mal qw Und jetzt sieht man schön im Debug-Modus, was hat das Programm gemacht. Richtig gemacht. Parsing-Parameter. Er hat diesen Parameter, den Dateinamen geparst. Guckt nach in den Mime-Typen. Was ist denn wohl für TXT wohl das richtige? Ja, das ist ein Text, ein Plain-Text, ein einfacher Text. Guckt in entsprechenden Verzeichnissen nach, welche, ja, welche Datei wäre das wohl, welches Programm für Texte anzuzeigen. Und das wäre zum Beispiel im Terminal das Programm LESS. gut Wäre ich hier nicht im Terminal, dann wäre es zum Beispiel GEDIT oder so. Gut, hier entsprechend das Programm zum Ausführen, das steht in diesem Mailcap-Dateien drin, wäre LESS und anstelle von %S ist dann der Dateiname einzusetzen. Und da passiert dem Python-Skript der Fehler. Diesem Programm aber nicht. Programm auszuführen wäre also, zum Anzeigen der Textdatei das Programm lässt, das hat das MailCAP-Programm herausgefunden. Na, steht definiert in diesen MailCAP-Dateien. Und anstelle von %s wird jetzt der ja, Dateiname eingesetzt. Dieses Programm, RunMailCAP, was den Fehler nicht hat, erkennt, dass der Dateiname Shell-Meta-Charakter enthält und äh, benennt die Datei einfach mal so um und, und schiebt den Temp-Ordner, ne? so dass wenn anstelle von %s der Dateiname eingesetzt wird, stattdessen der temporäre Dateiname genommen wird, so dass das Shell-Kommando eben nicht ausgeführt wird, x wird nicht ausgeführt. Gut, anders sieht das aus mit, äh, ich kopiere mir gerade mal den Text hier, mit unserem Python, ne? mit dem, dem blödsinnigen Programm hier, ne? mailcap.py. Nun, das äh, sucht jetzt auch mal nach dem richtigen Programm zum Ausführen. Moment, das machen wir mal clear. Also, das war die gute Version. Jetzt kommt blöd. Blöd geht einfach. Python. Hoffentlich hat das äh, niemand in seinen Python-Skripts eingebaut. Äh, ist schon seit Jahren anscheinend drin. Ich bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der auf den Kappes draufkommt, dass das nicht so klug ist. Gut, also wir importieren jetzt das Modul Import. Ich glaube, ich muss mir erstmal ein bisschen Licht machen. Okay, hier bei Tastatur. Import. <lacht> äh, Mailcap. So, das ist also dieses Python-Skriptchen, das von hier der Python äh, Standard Library hinterlegt ist. Ne? Mailcap So, und das liegt in, wenn man einfach mal Mail. Eingeben sehen wir im Userlib hier in dem Fall Python 2.7 Mailcap also eine kompilierten Version von Python Script. Sehr schön, also in dem Pfad in dem Fall funktioniert übrigens genauso unser Python 3. Gut, so jetzt kommt das wieder. Welche Datei welches Programm braucht man um eine Textdatei anzuschreiben? Also braucht man erstmal die caps also die zuordnung von dateiendung und ja, dateityp dafür braucht man die entsprechenden caps ne? die müssen wir getten uns holen besorgen so steht das in der python dokumentation drin So, äh, die ist also entschuldigung ist gleich ne? Hier wird eine Variable, D ist doch dunkel im Wohnzimmer. Jetzt haben wir also D. Was ist D? Jetzt drücken wir mal Enter. Das sind diese Datei-Zuordnungen. Zum Beispiel hätten wir da... Hätten wir da ähm, ähm, ähm, ja. Nehmen wir uns mal zum Beispiel irgendeine MP4-Datei. Und wir würden uns das mit VLC anschauen und anstelle von Prozent S wäre dann der Dateiname einzusetzen. Und das macht dieses Programm halt doberweise. Ich sage jetzt mal Command line, Komma. mein Typ, mein Typ ist gleich. Und dann mail. Cap. Und jetzt kommt kommt das Ding, Dingen, was nicht so funktioniert wird sein sollte. Na, Finmage. Der soll jetzt gucken, äh, welches Programm ist jetzt gut für Textdateien zum Beispiel. Guckt jetzt nach in dieser Liste da oben in ne, dieser langen Liste. Was wäre denn jetzt zum Beispiel für Text gut äh, Text Sternchen und wir wollen den Dateinamen, den wir uns da kopiert haben, äh, mal öffnen eigentlich. Und welches Programm wäre das dann wohl? Ne? So, unser Dateiname wäre dann der da. Ne? Da müssten wir vielleicht mal sagen, filename gleich, filename ist gleich. So, so sieht das dann im Prinzip genommen aus. Der guckt jetzt nach, welches Programm Wäre für Textdateien gut. So, als Rückgabeergebnis bekommen wir jetzt die Kommandozeile. Und jetzt hat dieses blödsinnige Python-Skript einfach brutal diesen Text da eingesetzt. Ja, können wir uns mal angucken. Command Line. Ja, und hier ist die Krux. Nun, es hat gefunden, dass das Programm LESS dafür zuständig ist, Textdateien im Terminal anzuzeigen. Anstelle von %s wurde hier der Dateiname Eingesetzt. So, aber ihr seht, wenn ich das jetzt mit OS-System auf eine Kommandozeile gebe, passiert was? Wird ausgeführt, lässt nix. Ja, da ja, passiert gar nichts. Semikolon trennt zwei Kommandos, dann wird Xterm ausgeführt, als Beweis dafür, dass wir tatsächlich auf der Shell waren. Poppt uns gleich ein schwarzes Fenster entgegen, sollte natürlich nicht sein, es sollte ja der Text angezeigt werden und der Rest wird einfach hier auskommentiert, damit habe ich dann unnötige Dinge wie z.B. .dxt ausgeblendet also import OS, ne? steht ja auf der Seite drauf, so soll man machen ne? man findet zu einer Datei, zu einem Dateinamen, das Programm, hier in dem Fall less und die Kommandozeile kriegt man zurück und soll das jetzt mal schön auf OS-System geben ja. Das ist jetzt so ein bisschen doof. us.system. Und deshalb hoffe ich, dass das kein Mensch so macht. Und jetzt äh, Command mit 2m. Command-Line. So, was jetzt nicht passieren dürfte, wäre, extern uns entgegenpoppen. Tut's aber, weil es blöd geschrieben ist, das Programm. Stattdessen hätte eigentlich Less jetzt die Datei anzeigen sollen, wie es Run-Mailcap getan hat. Aber, ja, Datei oder sind nicht gefunden. Natürlich, Less-Leerzeichen, also leere Datei, führt zu diesem Ergebnis, aber x wurde ausgeführt. Ne? Also wie gesagt, anstelle von x hätte ich jedes beliebige Kommando hier einfügen können, das auf der Shell ausgeführt wird und das ist die Gefahr. Man bräuchte nur einen manipulierten Dateinamen in einer Mail jemanden schicken und wäre das Mailprogramm tatsächlich diesen Anweisungen gefolgt mit Find -Match oder der Webbrowser, ja, hätte ich also Mail Reader oder Webbrowser geschrieben und wäre diese Anleitung gefolgt, hätte ich jetzt ein Problem. Jede Datei, die mir zugeschickt würde, zum Beispiel eine Textdatei und ich würde sagen, klick drauf und mit mailcap findmatch mal eben rausfinden, welches Programm dafür zuständig ist und das Ding mal schön auf eine Kommandozeile geben, wäre ich schön ex exploited worden, ja, beziehungsweise, hier. deshalb lieber andere Methoden benutzen, schreibt lieber euren Kram selber. Oder benutzt Run Mailcap. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.